an Studium Digital, vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr, unser Projekt hier vorstellen zu können. Das ist Nico, ich bin Niklas, ich werde jetzt erstmal ganz allgemein ein bisschen was sagen, weil ich nicht so der Technikversierte im Team bin, das ist Nico, der kann da vielleicht auch nachher Rückfragen beantworten. Wer sind wir? Der Präsenter ist an, okay. Wir sind ganz kurz zum Hintergrund, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung ist das größte Friedensforschungsinstitut in Deutschland. Wir sind hier in Frankfurt, wir sind unabhängig von der Uni, sind aber Kooperationspartner. Wir sind Partner in einem EU-Konsortium zur Nichtverbreitung, in der Regel von Massenvernichtungswaffen, aber das ist auch breiter definiert, also ein Konsortium für Rüstungskontrolle im weiteren Sinn. Und in diesem Konsortium... Da im Wesentlichen aus den vier größten europäischen Rüstungskontrollinstituten bzw. Friedensforschungsinstituten besteht, sind wir mit der Entwicklung eines E-Learning-Kurses und eines Webportals Introduction into Arms Control and Non-Proliferation beauftragt. Und das Projekt läuft ungefähr seit Herbst 2014. Kurz das Team, haben wir eine Menge auf unserer Seite, das Team ist immer mehr gewachsen. Wir haben am Anfang, haben wir das zu dritt gestartet und es wird, ist immer mehr geworden, aber wir haben auch ganz wichtige Partner, darunter hier an der Goethe-Universität eben Studium Digitale, das Interdisziplinäre Kolleg, Hochschuldidaktik, aber auch das European Security and Defense College. Also ähm, da ganz viel Input, aber wir müssen trotzdem die meiste Arbeit leisten. Na, teilen wir uns, okay. Ähm, es kommt immer so drauf an, was man dann, jeder macht das, was er am besten kann. Was wollen wir am Ende machen? Ähm, wir wollen ein Webportal haben am Ende, und zwar mit einem Bereich, wo wir Learning Units haben, die für jeden frei zugänglich sind, weltweit, keine Restriktionen, keine Anmeldung zu ähm, verschiedenen Themen, und zwar insgesamt 15 Themen, darunter unter anderem zum Beispiel nuklear ähm, Waffen und deren Kontrolle, Biowaffenkontrolle, Chemiewaffenkontrolle, Kleinwaffen, ähm, moderne Waffensysteme, ähm, Nichtverbreitung, Rüstungsexportkontrolle, also 15 Themen, die eigentlich das Feld der Rüstungskontrolle definieren. Diese Learning Units sollen offen sein und die EU hätte gerne, dass man ein Certificate bekommen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt parallel dazu eine Certificate-Section, dort muss man sich anmelden, da kann man dann sich mit jedem beliebigen Namen anmelden und kriegt dann halt nachher, wenn man eine bestimmte Anzahl von Fragen beantwortet hat, ein Certificate mit dem Namen, unter dem man sich angemeldet hat. Es gab von Seiten der EU den Wunsch, ob man das nicht stärker kontrollieren kann, wer die Personen sind, die sich dort anmelden. Das haben wir aus Datenschutzgründen erstmal sehr niedrig gehangen. Jetzt haben wir zwei verschiedene Umgebungen. Die Learning Units machen wir mit der Lernbar und einigen Add-ons, die der Nico gleich vorstellen wird. Die, das ganze Portal aber machen wir mit Moodle, mit einem modifizierten Moodle. Da hilft uns Studium Digitale auch. Sehr hilfreich, sehr klasse. Und das soll jetzt ungefähr im November in so einer Beta-Version mal gezeigt werden in Brüssel. Was wir momentan machen, ist, wir testen von den 15 Lernern die neun am weitesten fortgeschrittenen im Rahmen eines blog jetzt in diesem Sommersemester hier in Frankfurt. Da kriegen wir noch eine Menge Feedback, das Seminar hat noch nicht gestartet, also können wir noch nicht sagen, was sozusagen die Reaktionen sind. Auf ein paar Sachen, die wir so an internen Testern hatten, gehen wir nachher noch mal ganz kurz ein. Aber so der Gedanke, dass wir jetzt schon mal schauen, wie kommt unser ganzes System an, die Lerneinheiten selbst werden inhaltlich von Autorinnen und Autoren aus der ganzen EU bespielt, was man sich denken kann, kein einfacher Koordinationsaufwand ist. Entgegen allen didaktischen Empfehlungen von Studium Digitale, die uns immer wieder gesagt haben, geht nicht über 30 Minuten, 30 Minuten ist schon extrem lang, ging es nicht, wir konnten unsere Autorinnen und Autoren nicht unter eine Stunde runterhandeln, es ging nicht. Weil man immer gesagt hat, wenn ich Chemiewaffenkontrolle in 30 Minuten erzähle, kann ich euch einen Flyer machen. Aber ich kann nichts inhaltlich machen. Also wir haben uns jetzt auf eine Stunde, die man so in der Lerneinheit verbringen soll, geeinigt. Wir arbeiten viel mit Video, so die Verteilung, ca. 45 Minuten Video und 15 Minuten für die zusätzlichen Seiten. Und ganz kurz in unserem Prozess, wie kriegt man diese ganz diversen Autorinnen und Autoren dazu, halbwegs das Material zu liefern, das man brauchen kann und nicht irgendwas zu liefern. Da arbeiten wir nach Möglichkeit mit einem What-You-See-Is-What-You-Get-Prozess. Äh, Die liefern uns ein Outline in Word, was Sie gerne in der Lerneinheit hätten. Wir übersetzen das dann in eine PowerPoint-Präsentation, deren Folien im Prinzip lernbar Grunddesigns widerspiegeln. Und das nennen wir dann einen Preview der Lerneinheit. Und dann hat man also hier zum Beispiel die Auswahl: möchte ich da mehr nur Text oder hier so eine ähm, Seite mit Image oder eine Videoseite oder eine Quizseite? Und so können die sich in PowerPoint ihre Lernbar, ihren Lernbarkurs quasi zusammenpuzzeln und haben ungefähre Vorgaben. Ich meine, du hast eben gesagt, ihr seid weg von den festen Zeichenzahlen, aber sie haben ungefähre Vorgaben, was sich gut macht, so von der Textverteilung. Und dann, das ist jetzt so mein letztes Slide, dann kommen wir also zum Beispiel hier von so einer PowerPoint-Folie, die wir auch schon so im Design gestaltet haben, dass es wirklich, so könnte es nachher aussehen, kommen wir dann zum Beispiel zu solchen Lernbarseiten. seiten Aber das ist jetzt sozusagen Hintergrund, die technische Seite, auch ein paar unserer Add-ons wird jetzt Nico vorstellen. Kostet nicht. Genau, unser typischer Kurs, ähm, den wir 15 mal erstellt haben. Ähm, äh, startet mit der Startseite und wir haben ein Inhaltsverzeichnis, das wir aus Bildern gemacht haben. Wir haben für jedes Kapitel ein Bild und im Inhaltsverzeichnis haben wir jedes Kapitel nochmal klein dargestellt. Wir hoffen ähm, dann später, haben wir haben bisher nur in der Caption, also in der Bildunterschrift, das Kapitel verlinkt und hoffen später in unserem Red-On, auch aufs Bild zu können und dann zum Bild springen zu können. Man sieht hier schon, dass wir ein Add-on vom Studium Digitale bekommen haben. Das können wir ganz einfach importieren in die lernbau software Eine Änderung ist, dass wir dauerhaft unser Logo rechts oben sehen können. Was wir gerade jetzt nicht sehen können, weil der Bildschirm sehr schmal ist. Wir haben eine maximale Breite. Ähm, aus ästhetischen Gründen dachten wir, bei großen Bildschirmen wird die Schrift einfach zu groß, um sie schnell lesen zu können. Und haben uns für eine maximale Breitigkeit von 1024 äh, äh, entschieden. Das heißt, rechts und links äh, entstehen äh, graue Balken. Außerdem äh, ist im add in neue Kacheln im äh, Hamburger Menü. Hier äh, haben den, den klassischen äh, Seitennavigator, aber wir haben auch dadurch 15 Lerneinheiten haben wollten wir zwischen den Lernheiten springen können. Also sind hier alle 15 aufgelistet und man kann zwischen Lernheiten bzw. Chatplan springen. Lesezeichen und äh, Glossary kennt, kennt äh, die normale Version. Dann haben wir äh, für die Autoren, wir haben nur ein bis zwei Autoren pro Lernheit, äh, die Lebensläufe äh, eingebunden. Dafür haben wir eine neue Kachel äh, und Literaturverzeichnis und eine ähm, Funktion, eine PDF-Exportfunktion, die nicht nur den ganzen Kurs exportiert sondern auch eine einzelne Seite. Wie gesagt, wir starten ähm, immer mit, mit einem Bild und äh, dann, dann ist eine Standardseite Text und ähm, ein Bild, wobei man äh, jeweils immer aufs äh, Coursar klicken kann ähm, oder das Coursera auch aufklappen kann. Und wir arbeiten öfter mit, bei selbstgebauten Grafiken mit diesen SVG, also mit F-Vector-Grafiken, da es äh, ja dynamisch ist, äh, die ganze Seite, und SVGs einfach immer scharf sind, egal wie das dargestellt wird. Das zweite Standard-Feature neben Bildern sind natürlich Videos. Ein ganz kurzer Ausschnitt, was wir für Elemente in unseren Videos angearbeitet haben und wie das bei uns typischerweise aussieht. North Korea conducted its first nuclear test in 2006, the consequence of an IMD detonating in a major city would be devastating. With an explosive power of between 10 to 20 kilotons of the conventional high-explosive TNT, a weapon would likely kill hundreds of thousands of people, discuss them with our experts. And my first question goes to you, Chris. To a disruption. Notable examples here include the airplane bombing, enabled by 4 against the Federal Government Building. The Lakhide is bombing with the American embassies in Kenya and Tanzania in today ...of Belarus, Kazakhstan, and Ukraine. All three new countries agreed to return these weapons to Russian territory and to accede to the NPT as non-nuclear weapon states in exchange for security assurances from Russia, United States, and the United Kingdom. The element Plutonium can be separated chemically. While Plutonium has direct uses as material for nuclear weapons, Plutonium and HU can also have civilian applications. So, neben uh, Videos, Quellen-Videos, haben wir auch viele um, iFrames. Einfach typischerweise dafür da, um externe Inhalte einbinden zu können. Also beispielsweise hier eine Map eines Wissenschaftlers, wo man testen kann, was eine Nuklearwaffe auslösen kann. Oder externe Inhalte wie diese Zeitachse. Wir nutzen die iFrames aber auch für eigene Inhalte. Und zwar zum Beispiel für Diagramme, interaktive Diagramme. Hier werden zum Beispiel die ähm, äh, Uranium- und Plutonium-Stockpreise verschiedener Länder angezeigt, mit denen man interaktiv, ähm, sich interaktiv die Werte anschauen kann. Wir nutzen auch ähm, Karten, also ähm, hier mit Pop-Ups Informationen zu bestimmten Zwischenfällen, wo beispielsweise Plutonium geklaut wurde, oder Weltkarten, wo in bestimmten Farben äh, bestimmte Länder eingefärbt wurden. Ein Problem, was Nick das schon gesagt hat, die Autoren wollen mir sehr viel Text einbinden. Da, du das dargestellt. Ah, jetzt. Und das Problem war, wie können wir den ganzen Text unterbringen? Und manchmal, wenn es wirklich nicht ging, den zu kürzen, haben wir uns dafür entschieden, ein extra Menü einzubauen, wo die Anwender dann nochmal innerhalb einer Seite sich verschiedene Texte anschauen können bestimmten un treaties oder anderen Sachen. Und zu guter Letzt haben wir auch ähm, Animationen, die aufgrund oh, des schmalen Wirtschafts nicht perfekt dargestellt werden, <lacht> aber ähm, mit Adobe Edge Animate kann man auf ähm, HTML Animationen erstellen und äh, die laufen dann äh, von alleine ab, ohne dass man ein Video dafür braucht. Und die ganzen Sachen binden wir dann auch per iFrames ein. Damit haben wir auch viele äh, individuelle Elemente, die wir einbauen können. Ja, vielleicht auch. Zwei, drei Sachen, die wir bisher zurückgespielt bekommen haben. Also wir sind zum Beispiel sehr dankbar, dass jetzt die Videofunktion aufgebohrt wurde von euch im neuen Release, ähm, weil auch bei uns so der Gedanke war, manche Autorinnen und Autoren sprechen doch sehr gediegen und langsam. Und dass man das dann doch möglicherweise schneller anschauen kann, das ist schon okay. Ähm, Manchmal ist es auch einfach von Hörgewohnheiten so, dass Untertitel sich anbieten, was es auch einfacher macht, Leuten, die nicht so gut Englisch sprechen, trotzdem die aufnehmen zu können, als Experte zeigen zu können und dann halt einfach unten den Text als Untertitel präsentieren zu können. Da sind wir sehr dankbar. Wir finden bisher, Lernbar bietet uns extrem viele Möglichkeiten, eben Sachen auch zu machen, wo die Autoren und Autorinnen Ideen haben, wo man so sagen kann, ja, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das rein. Und in der Regel klappt das auch alles. Vielleicht, was bisher so als größter Posten noch war, da sind wir sehr interessiert, wie die Studierenden jetzt darauf reagieren, und das war die Navigation, dass praktisch jede, jeder, der davor saß, ein paar Sekunden gebraucht hat, um in die Navigation zu kommen. Und gesagt hat, okay, ich starte die Lerneinheit da unten und dann bin ich plötzlich da oben auf diesen Pfeilen. Und das sozusagen, diesen Schritt, das war immer nur ein paar Sekunden, aber da sind die Leute gestolpert. Das war unsere Erfahrung. Und wenn wir sozusagen hier eine Wunschliste heute machen könnten, wäre für uns, glaube ich, so Back- und Forward-Buttons, die so an der Seite groß wenn man die Maus hinbewegt hätte, das wäre sicherlich eine Sache, die ganz toll wäre. Ansonsten, ja, das Team, ganz herzlichen Dank, also wir, die Unterstützung ist phänomenal, wir machen die Videos zum Beispiel mit Arthur, auch immer ganz grandios, und ähm, ja, ganz herzlichen Dank von unserer Seite, wir stehen offen für Fragen.